Wir haben es 2021 gekollt und langsam aber sicher kommen wir in den Zielbereich unserer Welle X. Wenn ihr erfahren wollt, wie es weitergeht, dann bleibt dran. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich werde dieses Video nicht schneiden, ich werde versuchen One Take das Ganze durch aufzunehmen und hoffe, dass ihr mir die einen oder anderen Fehler verzeihen könnt. Wenn wir uns den Chart mal angucken, dann sehen wir, dass ich hier schon ein bisschen was eingezeichnet habe und das ist mein aktueller Account, der bereits seit 2021 so grob steht, jetzt genau gecountet natürlich nicht, aber grob steht der seit diesem Tag schon. Und bevor wir jetzt in die Materie reingehen, schauen wir uns einmal an, dass das Ganze auch der Wahrheit entspricht. Wir haben hier den 25.11.2021. Und dort haben wir Folgendes geteilt, nämlich genau das hier. Wir haben hier das mögliche, ich sag jetzt mal überschießende Top gecallt mit der Bewegung nach unten in den Bereich der, ja, sage ich jetzt mal 20.000er Marke, dann einem Pullback nach oh, äh, oder 30.000er Marke, sorry, 30.000er Marke, dann einen Pullback nach oben, dann einen Dump nach unten im Bereich 15.000. 800 und dann die Bewegung nach oben wieder zurück zur 30.000er Marke. Das haben wir genau so gecallt am 25. November 2011. Hier oben sieht man noch schön den Zeitstempel. So, und diese Bewegung, ja, diese Bewegung haben wir exakt bis jetzt verfolgt. Der einzige Punkt, der nicht gestimmt hat, war, dass wir ähm, hier die 47.000er Marke angelaufen haben und ich bin davon ausgegangen, wir gehen nur bis zur, ich glaube, 45 oder 43.000er Marke. Aber das spielt ja keine Rolle. Diese paar Prozente Unterschied sind in der Regel vollkommen normal und vor allen Dingen auf so einem großen Timeframe. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier gecountet ist. Also wir haben hier eine A, B, ja, also eine A, dann hier eine A, B, C als B und dann hier wieder eine Welle C, fünfwellig. Dann haben wir hier eine A, eine B und eine C, die dann hier die A abgeschlossen hat und hier somit die B abgeschlossen hat, dieser Bewegung. Dann hier eine A, B, C, die ebenfalls unseren Bereich abgeschlossen hat, die C abgeschlossen hat und dort dann praktisch die Welle W gegründet hat. Warum die Welle W? Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar haben wir dann im Anschluss wieder eine Bewegung, wo man zuerst denken könnte, okay, wenn es hier jetzt das low gebrochen wird, könnten wir hier eine impulsive Bewegung nach oben sehen, denn das könnte eine Leading-Diagonal sein. Aber es ist keine Leading-Diagonal, denn wir haben hier eine abc eine A abgeschlossen, dann hier eine A, B, C als Welle B, und jetzt sind wir in der letzten Bewegung dieser Flat, Expanded Flat, um genau zu sein. Und diese ist fünffällig. Das bedeutet, wir haben hier eine A, eine B und machen jetzt hier die C. Die Welle C haben wir hier in diesem Bereich. Äh, Gecallt. Wir haben gesagt, so zwischen 30 und 32.000 sollte der Zielbereich sein und ja, wir befinden uns aktuell in diesem Bereich und deswegen könnte es hier noch sehr, sehr interessant werden. Der Grund, warum die meisten elliott wellen counts da draußen leider momentan ein bisschen daneben liegen, ist, dass sie nicht auf regulär und logarithmisch analysieren, denn es ist definitiv keine Regel, dass nur der reguläre Chart gewertet wird, sondern der Logchart chart ist genauso wichtig wie auch der reguläre Chart. Das können wir schön sehen anhand der wunderbar passenden FIP-Level, die hier angelaufen werden. Ja? Wenn ich das Ganze jetzt hier mal auf regulär machen würde, wird das zwar auch ganz gut aussehen, aber wie zum Beispiel hier, ja, hätten wir definitiv nicht das Korrekturlevel erreicht, das wir, was wir erreichen wollten. Oder auch ähm, in den Bereichen hier wären wir jetzt komplett schon fertig. Also da dürfte jetzt kein Spielraum mehr nach oben sein. Die Situation sieht wie folgt aus. Wir legen jetzt mal von hier aus nach dort und dann von hier unten an ein Fibonacci Level an. Und dann sehen wir, wir sind hier gerade aktuell am 1618er Fibonacci Level. Ganz, ganz wichtig. Die Welle C, einer Expanded Flat, hat kein maximales Target, Auch wenn das von einigen Kollegen da draußen behauptet wird, das steht in keinem Regelwerk drin, was irgendwie ähm, von damals ist, sondern nur in den neuen elliott wellenbüchern Und da wurde es wahrscheinlich falsch übersetzt. Ganz, ganz wichtig. Reguläres Target, 1,618er Fibonacci-Level. Ansonsten kann es nach oben hochgehen, 2,618er, 3,618er, spielt absolut keine Rolle. Es gibt kein Maximum. So, hätten wir jetzt hier das 1618 abgeschlossen, wären wir hier mit dieser Bewegung fertig. Und der nächste Move nach unten wäre ein weiterer sehr starker Abverkauf in Form einer weiteren möglichen, äh, drei Wellenstruktur, denn es darf immer nur dreiwellig sein. Das heißt also, wir haben hier eine Dreiwellenstruktur, drei Wellenstruktur, Dreiwellenstruktur, Dreiwellenstruktur und jetzt die nächste Dreiwellenstruktur. So, und die Ziele nach unten, die kennt ihr. Ich habe sie euch gerade eben schon äh, kurz im Screenshot angezeigt. Ich will hier auch nicht auf Näheres eingehen. Das ist alles Academy-Kram. Ja, äh, Kram ist falsches Wort, aber das ist alles Academy-Stuff und diesen Academy-Stuff könnt ihr gerne mitverfolgen, wenn ihr Teil der Academy werdet. Ihr könnt euch auch ebenso von unserem Wave Reader überzeugen. Wir haben aktuell äh, die Aktion, dass ihr für einen Monat kostenlos, beitragsfrei den Wave Reader auf dem Goldspot-USD-Chart äh, handeln könnt. Wir gehen da auch jetzt mal gleich kurz rein, wenn wir hier mit fertig sind. Und äh, wenn euch das Ganze dann Spaß macht, habt ihr immer noch die Möglichkeit der Academy beizutreten. Was der Rave-Reader uns hier aktuell sagt, ist vollkommen eindeutig. Gehen wir mal gerade in die kleineren Timeframes rein. Und zwar zeigt er uns hier noch ein... Long Signal an, wir hatten zuerst dieses Short Signal, ja, das hatten wir hier getradet, ihr kennt es aus, äh, aus der Telegram Gruppe, da habe ich es geteilt, wir haben den Abverkauf hier gesehen, ich habe gesagt, dieses Short Signal traden wir nicht, wir warten auf den Pullback nach oben, der hier die Liquidity abholt, den Liquidity Wick hier füllt und hat dann beispielsweise hier eine schöne Short Bewegung ähm, eingeleitet, dass es dann hier wieder zu einem Buy Signal kam, das aber hier auch wieder ein Stop äh, ähm, also beziehungsweise ein Take-Profit ähm, gezeigt hat. Ist natürlich wieder eine andere Geschichte, aber jetzt heißt es abwarten. Denn wir können mal gucken, hier zum Beispiel, wir hatten hier auch ein Beisignal. Es ist nach oben gegangen und dann seitwärts. Wir hatten ein äh, Re-Entry hier, wo nochmal eine schöne Bewegung zur Rave-Line äh, da gewesen wäre. Und dann gab es dann hier den neutralen Trend und den Switch auf Short. Also das kann auch genauso gut jetzt hier passieren. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Wir gehen jetzt direkt im Anschluss mal kurz zum ähm, Goldchart und da sehen wir, okay, ähm, dafür, dass das Ding beitragsfrei für euch freigeschaltet wird für einen Monat, könnt ihr da richtig schöne Gewinne mitnehmen. Also hier auch, wir haben hier ein Beisignal, die Kerze danach äh, wurde praktisch, äh, beziehungsweise die Kerzen danach sind relativ äh, ja, schwach, aber man hätte trotzdem eine schöne Bewegung mitnehmen können. Wichtig ist hier immer nicht gierig werden, das heißt Position schließen, wenn wir entweder ein, ähm, äh, einen Wechsel auf neutral haben oder einen Wechsel auf bullig ja, hier wäre es jetzt zum Beispiel leider ein, ein herber Stop-Loss gewesen, aber wenn man jetzt hier in eine Short-Position eingegangen wäre und hätte mit einem Fibonacci-Level das Diamond Pocket ausgemessen und von dort aus dann über das letzte hoch das Stop-Loss gesetzt, dann wäre es natürlich auch nicht so heftig gewesen. Aber dafür ist halt eben die Long davor umso leckerer, ne? muss man ganz eindeutig sagen. So, genug dazu. Wir schauen uns jetzt auch mal kurz den Dollar-Index an. Ich blende den Wave Reader hier dann mal nochmal aus, damit wir hier in Ruhe schauen können, was hier gerade passiert. Und dafür gehen wir einmal ganz kurz in den äh, Discord rein. Ich äh, gehe nur gerade. So, alles klar. Ähm, so, dann gehen wir. Auf, Moment, Moment, Moment, Bitcoin Sagi. Ähm, hier hatte ich mich gestern noch ein bisschen darüber aufgeregt, dass auf einmal äh, die Kollegen unsere ähm, Fibonacci-Level benutzen, die sie vorher nicht benutzt haben. <lacht> ähm, hier haben wir den Dollar-Index. Gestern um 17.39 Uhr. Ich habe geschrieben, der Dollar-Index hat das DP der letzten Bewegung gefüllt. Würde mich nicht wundern, wenn da, äh, wenn da bald eine starke Reaktion kommt. Und das haben wir hier gesehen, eine starke Reaktion. Jetzt ist die Frage aller Fragen, brechen wir weiter nach oben durch? Das wird dann natürlich für den Dollar, äh, für den äh, Bitcoin äh, eine Short-Geschichte sein. Oder halt eben, äh, wir fallen weiter nach unten und dann wird der Bitcoin natürlich weiter steigen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir hier eine weitere Steigung des Kurses sehen werden. Wir haben hier auch das Academy-Update äh, von gestern. Und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, ne? ähm, Altcoins haben wir gestern auch ein paar geile Geschichten gehabt. Äh, hier habe ich noch, äh, noch ins, äh, das Setup, ja. Also, äh, im Logchart ja äh, Kurze Erklärung zum Setup. Wie ihr sehen könnt, haben wir im Regulärchart den Zielbereich fast komplett gefüllt. Das, äh, dies war für mich der Anlass, hier bereits eine Position zu eröffnen. Im Lockchart hingegen haben wir noch Platz bis zur 32.000er Marke. Genau aus dem Grund habe ich die Entries so aufgeteilt. Gucken wir uns mal an, wie viele Leute in der Academy drin sind. Ja, damit ihr auch mal ein bisschen den, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, versteht, dass, da, dass das hier eine heiße Luft ist. Also wir haben hier 104 Leute, die gerade wahrscheinlich auf der Arbeit sind und äh, das sind die Leute, die gerade äh, online sind und da erstmal einen dicken, fetten Gruß an alle raus, die gerade ähm, hier in der Academy rumschnusen. Ähm, genau, wir gehen wieder zurück in den Chart. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, dann sehen wir folgendes. Also wir haben hier eine Bewegung gehabt, die nach oben ging. Dann eine Gegenbewegung nach unten. Und jetzt können wir hier, und ich blende das mal kurz ein, denn das ist wichtig. Dann können wir hier mal kurz einblenden... Zack, das große Diamond Pocket. Das große Diamond Pocket wurde hier zum Teil gefüllt. Wir haben den Bereich hier unten noch, der gefüllt werden könnte, bevor es dann weiter nach oben geht. Aber wir haben hier ebenfalls ein Diamond Pocket im Diamond Pocket und das kann durchaus zu einer Bewegung nach oben führen. Wir haben hier einen bestätigten Bruch der Struktur und ich sage es ungern, aber es sieht nicht gerade sehr rosig aus für höhere Preise beim Bitcoin. Die aktuellen Analysen, von wegen, dass wir hier 120.000 sehen oder jetzt hier in der nächsten Bullenstruktur drin sind und jetzt erst die Welle 1 abgeschlossen haben, sind für mich nur dann gültig, wenn man sich nur den regulären Chart anguckt. Das ist natürlich ein reguläres, äh, ein gültiges, reguläres Ziel. Auf Logbasis sind wir hier aber auf einem ganz, ganz anderen Level. und äh, Bisher muss ich leider sagen, dass in den größeren Timeframes der Logchart eher zum Counten geeignet war als der äh, Regulärchart. Ich... Wünsche euch auf jeden Fall einen super geilen Start ins Wochenende. Ich verabschiede mich damit von euch und hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen Mehrwert geliefert habe. Macht's gut. Ich bin raus. Das war's von mir. Euer Sagi. Ciao.